ist das nicht traumhaft hier, sehr typisch peruanisch, mit Lama, Montagnas, Bergen, Lagunen und noch mehr Lamas dort hinten. Wir sind hier gerade in einer indigenen Kommune, die zu dem Distrikt Chinchero gehört, circa eine Stunde von Cusco entfernt. Das hier ist die traditionelle Kleidung aus dieser Gegend. Für nur dieses Kleidungsstück wird circa wir werden zwei Monate gearbeitet, alles handgewebt mit organischen Farben und jede Zeichnung hat eine Bedeutung. Diese zwei zum Beispiel ähm, stehen für die zwei Lagunen, die es hier gibt. Einmal diese Lagune, Piorei, und eine weitere, Huaipo, die wir von hier aber nicht sehen können. Diese Kleidung anziehen zu können, gehört, äh, ist auch Teil des, äh, des ruralen Tourismus. Und das sind auch Projekte, in denen zumindest in der Zukunft, vor allem hier in der Gegend, CBC ein bisschen mehr arbeiten wird. Bisher war ich erst zweimal ähm, draußen in den Gemeinden. Also es war bisher viel mehr Büroarbeit. Also mehr administrative Arbeit, mehr organisatorische Arbeit. Aber ich lerne natürlich trotzdem Dinge. Also ich bin spezifisch wegen dieser NGO gekommen. Ich habe nämlich im Bachelor nachhaltige Entwicklung und Anthropologie studiert. Und die NGO arbeitet in genau diesem Bereich. Wir sind hier gerade im Hauptbüro von CBC, dem Centro Bartolomeo de las Casas. Das ist eine NGO, die ihren Hauptsitz in Cusco hat. Eine sehr etablierte NGO, die mit den Gemeinden um Cusco herum arbeitet. Ich wollte nicht in einem Projekt arbeiten, wo es vielleicht von einer akademischen Sicht aus gearbeitet wird und geholfen wird. Aber bei CBC ist es wirklich so, dass auch die Gemeinden ganz konkret mit eingebracht werden. Teilweise Menschen, die in den Teams und bei CBC arbeiten, auch wirklich in, aus den Gemeinden kommen. Und dadurch ist das ein sehr gutes, demokratisches, gemeinschaftliches Arbeiten. Eigentlich glaube ich schon, dass es so gekommen ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Nur alles in einer etwas äh, toned down Version. Gerade wenn ich virtuell gearbeitet habe, ist mein bester Ausgleich das Tanzen. Dass ich hier so gut und so viel tanzen kann, hätte ich nicht gedacht. Aber das fühlt sich total toll an und dadurch habe ich natürlich Leute kennengelernt, habe Freizeitmöglichkeiten. Also, was Cusco angeht, war mein erster Eindruck direkt positiv. Eine wirklich schöne Stadt, wirklich interessante Mischung aus Inka-Zeit und Kolonialzeit. Ich bin weltwärts gegangen, weil ich schon mit 17 wusste, dass ich weltwärts gehen wollte. Ich denke, dieser Aspekt des interkulturellen Austausches, das ist etwas, was wir heutzutage brauchen um globale und lokale Probleme zu lösen. Und das ist etwas, was mich einfach sehr interessiert, was mir sehr viel Freude bereitet und wo so weltweit einen super Weg bietet, sich da auszuleben. Ich bin gerade mit Juan Victor, einem Mitarbeiter von CBC, nach Ocutuan gefahren. Das ist eine kleine Comunidad, indigene Kommune, nahe Chinchero. Chinchero ist der etwas größere Distrikt. Circa eine Stunde von Cusco entfernt. Und ja, wir schauen uns hier ein bisschen an, die Projekte, in denen CBC gearbeitet hat. Also vor allem im Thema Wassergewinnung. Wir besprechen ein paar Probleme, die es momentan in der Gemeinde gibt. Also ich würde auf jeden Fall nochmal einen Weltwärtsfreiwilligendienst machen. Auch genau in diesem Projekt. Und ich würde es auch jedem weiterempfehlen. Ich glaube, man kann in allen Projekten sehr viel lernen. Und auch vor allem, wenn, wenn die Dinge nicht so kommen, wie man sie sich vorgestellt hat lernt man meistens ja auch sogar noch mehr und andere Dinge und herausfordernderen Dinge. Die nächsten Monate sieht es wirklich so aus, als würde es endlich mehr in die Gemeinden rausgehen, so wie heute. Und auch letzte Woche war ich für ein paar Tage in einer Gemeinde in Apurimac. Und das war auch wirklich sehr, sehr lehrreich und sehr interessant. Ihr solltet weltwärts gehen, weil la vida es una sola. Ihr habt nur dieses eine Leben und ihr solltet alle Möglichkeiten nutzen, die es gibt, um ins Ausland zu kommen und solche Erfahrungen zu machen.